Hallo ihr Lieben, hier ist Rizzo How to und ich möchte euch heute mal zeigen, wie ich meinen Nudelsalat mache zu einem wunderschönen Barbecue. Wir haben noch die Spargelzeit, also gibt es bei mir im Spargelsalat einen schönen frischen grünen spargel getrocknete Tomaten, Oliven, frischen Basilikum und zum Schluss dann noch schön gehobelter Parmesan oben drüber. Also schaut zu! Also ihr Lieben, und zwar habe ich mir hier eine Pasta abgekocht, eine Pasta Castellane. Hat so was von einem äh, Schneckenhäuschen halt, ne? ich finde die cool, die sind ansprechend. Schön al dente abkochen, wichtig. Und dann als erstes schneidet ihr hier die Tomaten, die getrockneten Tomaten, schön in Streifen. Den frischen Knoblauch, schält er euch daher und schneidet ihn in Scheiben. Ich habe wieder hier den frischen Knoblauch gewählt. Also, da ist noch kein Keimling vorhanden. Ja, je nach eurem Gusto. Ne, nehmt ihr eine halbe Knoblauchzehe, nehmt ihr eine ganze, wie ihr möchtet. Ne, ich nehme mal hier eine halbe, das sollte für ausreichen heute. Und, äh, genau. Schneidet erstmal hier die ganzen Tomaten zurecht. In der Zwischenzeit setzt ihr euch hier eine Pfanne auf den Herd. Nehmt euch da ein... Olivenöl daher und dann spitzen wir als erstes mal die getrockneten Tomaten und dann anschließend den, den Spargel halt mit drinnen an. Also hier den Knoblauch könnt ihr schon mit zugeben. Falls euch das brummende Geräusch so ein bisschen irritiert, das ist der Geschirrspüler, der läuft nebenher. So, also hier, Tomaten ein bisschen anschwitzen, klar. Dann nehmt ihr euch den Spargel daher. Die Enden habe ich schon abgeschnitten. Schneidet den auch noch ganz grob hier runter. schwitzt das an, dann kommen noch ein paar klein geschnittene Oliven mit dazu, so jetzt geben wir hier den Spargel dazu So, den braten wir ungefähr fünf Minuten an. Bisschen Pfeffer aus der Mühle dazu. So, hier etwas Salz. Dann bisschen ist Zitronensaft dazu hier. Ja, der Spargel, der muss auf jeden Fall einen so richtig schön Knack haben. So, jetzt eine kleine Prise Zucker zu. Zwei. von den Oliven. noch mit rein. Also hier nochmal schön hochgesprengt. Kleinen Schluck Zitronenolidöl. Lass das ein bisschen abkühlen, gebt es dann zu den Nudeln zu. Ein bisschen frisch gezupften Basilikum. Und wie gesagt, wenn er kurz vorm Anricht ist, äh, Anrichten ist, dann holt ihr noch Grana Padano äh, drüber und dann habt ihr einen sensationellen mediterranen frischen Nudelsalat. So, jetzt geben wir hier Spargel, getrocknete Tomate, Oliven mit dazu. So, jetzt nur ein kleiner Tipp zum äh, Basilikum, wenn ihr den erntet nicht bloß die Blätter einfach abziehen, sondern hier wirklich das Stängel runterschneiden. Dann hat nämlich die anderen Stängel noch mehr Kraft um neue Blätter zu bringen. Und euer Basilikumstock hält länger. So, dann nochmal schön reinzupfen. Denkt dran, macht die ganze Nummer nicht ganz so salzig. Es kommt der Padano dann noch drüber, der bringt noch die gewisse Würze mit. Also, übertreibt es mit dem Salz in der Hinsicht doch nicht. Gut, also hier ist er. Letzteres Nudelsalat. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Hunger. Ciao!